Hallo, in diesem Video fasse ich das Wichtigste zur Gewichtskraft zusammen und führe auch ein paar Rechenbeispiele vor. Ein Experiment, um den Zusammenhang zur Gewichtskraft leicht nachzuvollziehen, ist hier dargestellt. Wir haben ein Stativ und einen Federkraftmesser und an denen werden jetzt Körper mit unterschiedlicher Masse gehängt und ich messe, wie groß ist denn die jeweils wirkende Kraft dieser Massenstücke. In der Tabelle einmal dargestellt. Verschiedene Massen und die entsprechende Kraft. Und man erkennt, die Kraft wird mit der Masse zusammen größer. Misst man also für Körper mit einer bestimmten Masse ihre Gewichtskraft, stellt man fest, je größer die Masse, desto größer die Gewichtskraft. Das ist jetzt noch nicht verwunderlich, aber wie sieht denn dieser Zusammenhang zwischen Masse und Gewichtskraft konkret aus? Dafür muss ich die Werte einmal in ein Diagramm eintragen. Hier auf der x-Achse die Masse dargestellt und auf der y-Achse die Gewichtskraft Fg. Wenn ich die Werte jetzt einzeichne, sieht man, sie sind nicht beliebig im Diagramm verteilt, sondern sie scheinen einem Gan einer ganz klaren Struktur zu folgen. Diese lässt sich am besten durch eine Ursprungsgerade annähern. Und man sieht, die Werte liegen fast alle auf dieser Ursprungsgeraden. Und eine Ursprungsgerade drückt in diesem Fall jetzt auch eine direkte Proportionalität zwischen den Größen F und M aus. Das heißt, nochmal zusammengefasst, in einem Masse-Gewichtskraft-Diagramm wird deutlich, Masse und Gewichtskraft sind direkt proportional zueinander. Also wenn ich das eine verdoppel, verdoppelt sich auch das andere, wenn ich das eine verdreifache, verdreifacht sich auch das andere und so weiter. Wenn ich jetzt etwas darüber aussagen möchte, wie steil oder wie flach diese Gerade verläuft, dann rede ich über den Proportionalitätsfaktor, über den diese beiden Werte miteinander zusammenhängen. Den erhalte ich dadurch, dass ich mir auf der Geraden einen y-Wert aussuche und den entsprechenden x-Wert dadurch teile. Also, ich habe hier eine Gewichtskraft rausgesucht, die gut abzulesen ist, nämlich 1 Newton, und die entsprechende Masse an dieser Stelle wären 100 Gramm. Wenn ich diese beiden Werte durcheinander teile, erhalte ich einen Proportionalitätsfaktor von 0,01 Newton pro Gramm, beziehungsweise wenn ich das noch mit 1000 multipliziere, 10 Newton pro Kilogramm. Wie steil oder die flach diese Gerade jetzt verläuft, hängt davon ab, auf welchem Himmelskörper ich mich befinde. Hier auf der Erde ist nämlich die Gewichtskraft und die Masse, sind immer in etwa im gleichen Verhältnis, nämlich etwa im Verhältnis von 10 Newton pro Kilogramm. Auf dem Mond wäre es allerdings nur etwa ein Sechstel, also die gleiche Masse erfährt dort nur ein Sechstel der Gewichtskraft. Da das vom Ort abhängt, wo ich mich befinde, wie stark jetzt nun die Kraft ist, die auf eine bestimmte Masse wirkt, nenne ich diesen Faktor auch Ortsfaktor G, in der Literatur findet man für die Erde eher 9,81 Newton pro Kilogramm, allerdings wenn der Wert nicht genauer angegeben ist, der schwankt sowieso auf der Erde, kann man auch einfach mit 10 rechnen, wenn es nicht so genau darauf ankommt, wie stark die Gewichtskraft ist. Also nochmal, dieser Faktor ist der sogenannte Ortsfaktor G und er gibt an, wie groß die Gewichtskraft ist, die auf 1 Kilogramm Masse wirkt. In einigen Büchern wird dieser Faktor auch Fallbeschleunigung genannt oder in anderen Büchern gibt es sogar auch die Bezeichnung Gravitationsfeldstärke. Das soll nochmal ausdrücken, dass eben die Schwerkraft von, mit diesem Ortsfaktor zusammenhängt. Jetzt ein Rechenbeispiel zur Gewichtskraft. Allerdings... Wie kriege ich jetzt die Formel raus, um das auch gut zu berechnen? Vorhin habe ich schon die Formel vorgegeben für diesen Ortsfaktor G. Das war die Gewichtskraft durch die Masse geteilt. Und in diesem Formeldreieck versteckt sich auch diese Formel bereits. Wenn ich nämlich das G zuhalte, dann steht oben ein FG für die Gewichtskraft und unten ein M. Und dazwischen dieser Strich. Das bedeutet, ich muss die Gewichtskraft durch die Masse teilen, also genau die Formel, die wir vorhin schon hatten. Wenn jetzt in einer Aufgabe allerdings der Ortsfaktor vorgegeben ist, nämlich 0,01 Newton pro Gramm und eine Masse von 50 Gramm, dann muss ich ja die Gewichtskraft berechnen. Dafür brauche ich jetzt eine andere Formel. Ich halte in meinem Formeldreieck die gesuchte Größe zu, das Fg ganz oben. Und unten stehen jetzt nur noch m und g. Da kein Strich dazwischen ist, multipliziere ich diese beiden Größen miteinander und die gesuchte Formel lautet Fg für die Gewichtskraft ist gleich Masse mal Ortsfaktor. Das ist die Formel, die ihr auch in eurer Formelsammlung findet, wenn ihr nach der Formel für die Gewichtskraft sucht. Jetzt kann ich alle gegebenen Größen einsetzen, also für m 50 Gramm und für den Ortsfaktor die 0,01 Newton pro Gramm und das Gramm von der Masse und das Gramm im Nenner von dem Ortsfaktor kürzt sich voneinander weg und übrig bleibt nur noch ein Newton im Zähler. Also die richtige Einheit für die Gewichtskraft sind dann auch wieder 0,5 Newton. Überprüfe ich einmal, ob mein Ergebnis auch stimmt. Hier nochmal das Diagramm von meinem Experiment vorhin. Wenn ich jetzt auf der x-Achse, Nachschaue 50 Gramm, müsste jetzt die Gerade dort schneiden und auf der Y-Achse habe ich auch eine Kraft von 0,5 Newton. Also, der berechnete Wert scheint auch mit dem Experiment übereinzustimmen. Wenn ich das durchführe, sollte ich einen Messwert erhalten, der auch dort im Diagramm liegt. Jetzt das letzte Rechenbeispiel zur Gewichtskraft. Ich habe schon einmal die Formel verwendet für den Ortsfaktor und einmal für die Gewichtskraft. Was ist allerdings jetzt, wenn in einer Aufgabe bereits die Gewichtskraft und der Ortsfaktor gegeben sind? Dann ist die Masse gesucht. Wenn ich in meiner Formelsammlung nach der Formel für die Gewichtskraft nachsuche, dann finde ich allerdings nur f ist gleich m mal g. Wenn ich hier die gegebenen Werte einsetze, erhalte ich im Ergebnis noch nicht die Masse. Dafür muss ich die Formel erst einmal nach m umstellen. Und dabei hilft mir das Formeldreieck. Ich halte also als letztes das m zu und oben bleibt das f und unten das g und dazwischen der Strich. Das heißt, die richtige Formel lautet m ist gleich f durch g. Jetzt kann ich die gegebenen Größen einsetzen. Für das F setze ich 1,5 Newton ein und für das G 10 Newton pro Kilogramm. Es ist immer wichtig, die Einheiten beim Einsetzen mit aufzuschreiben, denn nur so sehe ich das Newton im Zähler und das Newton im Nenner. Das kürzt sich heraus und das Kilogramm unten in dem Bruch steht in einem Doppelbruch. Also das Kilogramm kann ich auch ganz nach oben in den Zähler schreiben und als Einheit für die Masse erhalte ich auch korrekterweise Kilogramm. Hier konkret 0,15 Kilogramm, beziehungsweise umgerechnet wären das 150 Gramm. Noch zum Schluss die Überprüfung mit den Messwerten von vorhin. Hier nochmal mein Diagramm. Und wenn ich jetzt auf der Y-Achse nachgucke, eine Gewichtskraft von 1,5 Newton, das sollte ich erwarten bei einer Masse von 150 Gramm. Also habe ich alles richtig gemacht und ich hoffe, ihr in eurem nächsten Test auch. Viel Spaß noch!